Gut, dann fangen wir doch direkt mal mit der ersten Frage an. Ähm, hast du schon jemals ein lustiges Intro aufgenommen? Einen wunderschönen guten Tag, lange requested, jetzt von uns erfüllt. Never have, I ever, never have I ever, spielen wir heute. Never have I ever. Und dazu haben wir euch gebeten, uns Fragen zu äh, bringen. Hier gehst mir auf den Sack. Was Versteh machst du da? Stehe ich gar nicht. Ich bin du. Mirroring, mirroring. Bevor wir mal wieder eines unserer lustigen Spiele spielen, würden wir euch aber sehr gerne nochmal auf unsere Patreon-Seite hinweisen. Also, wir versteht uns nicht falsch. Wir machen wahnsinnig gerne Videos. Äh, die sind lustig. Wir interagieren super gerne mit euch. Wir lesen eure Kommentare. Vielen, vielen Dank dafür übrigens nochmal. Aber natürlich funktioniert auch Lass mal reden, wie alles quasi in der Welt nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und da kommt ihr halt ins Spiel. Wir als Community, wir brauchen euch. Das heißt, wir müssen zusammen schaffen, dass Lass mal reden größer wird. Wir müssen es teilen, wir müssen es liken, wir müssen es retweeten, auf Snapchat, überall was es gibt. Wir müssen unseren Freunden davon erzählen, denn wir wollen natürlich, dass es das hier noch größer wird und dass das uns allen noch viel, viel mehr Spaß macht, als es das jetzt schon tut. Und wir brauchen natürlich auch eure Unterstützung. Also ähm, ganz viele Leute denken immer, jeder, der YouTube macht, verdient sich dumm und dämlich. Ich glaube, es gibt einige, oh. haben wir letzte Woche ja, erst drüber ja, gesprochen. Ja, so, äh, ja. Bibi und Co. verdienen sich, glaube ich, auch dumm und dämlich. Aber Fakt ist, wir verdienen an YouTube keinen einzigen Cent. Und deswegen, denkt einfach nochmal darüber nach, wenn ihr einmal im Monat zum Beispiel auf einen Coffee-to-go verzichtet zum oder Beispiel. einmal im Monat auf einen halben Döner, dann könntet ihr uns auf Patreon unterstützen und äh, sorgt dafür, dass es noch ganz lange lustige Videos von uns gibt. Also wir brauchen euch wirklich und wir als Community müssen zusammenhalten und deswegen ähm, erzählt es weiter, unterstützt uns und ähm, habt hoffentlich weiterhin ganz viel Spaß mit uns, so wie wir mit euch. Und weil wir unserer Community natürlich auch alles an Liebe zurückgeben, was sie uns gibt, haben wir euch euren Wunsch erfüllt und spielen heute Never Have I Ever mit den Fragen, die ihr uns geschickt habt. Ihr habt fleißig kommentiert unter Twitter, unter Facebook, unter Gay Romeo. Und äh, deswegen äh, haben wir alle zusammengefügt. Wir haben Andi 100. Andi, an werden wir einen Random-Number-Generator im Internet äh, ein bisschen die, äh, die Zahlen durchlaufen lassen und dann haben wir die Number und dann machen wir, habe ich oder habe ich nicht. Warum sprichst du jetzt mit russischem Akzent? Russischem Akzent? Ja, ich bin eigentlich Chinese. Alright. Also ihr habt tatsächlich ähm, Andy man kommt nicht drum rum, ne? ja. an die 100 Fragen geschickt, ähm, die können wir natürlich nicht alle beantworten, aber wir haben ja, wie gesagt, diesen äh, Random Number Generator im Internet angeworfen und wir generieren jetzt mal die erste Zahl. Warum komme ich jetzt mit diesem bescheuerten Akzent selbst? Ist ja auch egal, los geht's. Äh. Frage 52. Frage 52. Wir haben ein Haar im Mund. Ist das die Frage? Nein? Nee. Ähm, hattest du schon mal ein Haar im Mund? <lacht> Hab ich. War ein Witzmann. Gagmaschine. <lacht> Frage 52. Hattest du schon jemals Sex gehabt, während andere Personen im Raum waren? <lacht> okay. Möchtest du die Geschichte noch erzählen? Ähm, ist nicht Pflicht. Ich. Bietet dir nur an. Ja, heißt es äh, mindestens eine andere Person. <lacht> ah, okay. Alles ah, klar. Ende. An dieser Stelle würde ich gerne nochmal ganz kurz was sagen. Mama und an Papa. An dieser Stelle, Andi. <lacht> Mama und Papa, ihr guckt jetzt ja zu. Schaltet aus. Schaltet aus. <lacht> Nächste Frage, Nummer 24. 24 ist, hast du schon jemals deiner Ex besoffen geschrieben? Oh, hast du nicht? Nee. Echt nicht? Total, andauernd. Warum sollte ich mit jemandem schreiben, mit dem ich Schluss gemacht habe? Na, entweder um zu haten. Oder um zu sagen, oh, ich vermisse diese. Ja, aber das interessiert ja keinen, sondern es interessiert, wem hast du denn geschrieben und warum? Ja, das war nicht die Frage. Frage Nummer 3, 32. 32? Hast du dich schon jemals selbst gegoogelt? <lacht> Ja, warum solltest du das auch tun? Da findet man ja nichts. Ah! Question numero oh, 49. Ja, internationale. Internationale. Hast du schon jemals vor deiner Freundin masturbiert? Masturbiert oder masturbiert? Das muss man vorher klären. Masturbiert. Ja, man muss ja wissen, ob ja, das echt ist. Was, was gemeint hast? Oh, das ist eine krasse Frage. Okay. Ja, dann hey, mach. <lacht> du mal. Ich werde rot. Warum? Warum hast du das denn gemacht? <lacht> ja, weil die scheiße war. So, warum muss man es denn machen? Warum hast du denn gemacht? Und wann? Sagen, Gefällt dir das? Hast du Lust darauf? <lacht> das ist eigentlich so quasi bei meinem ersten Date. Ich hole die Leute in meine Wohnung, ja. Ja. dann ziehe ich mich aus und anieren und sage, ja, hey, machst jetzt mit oder nicht? So. Du musst auch und ja, ist das ist geil? Weil es wahr ist. Ja. <lacht> natürlich, natürlich. Ja. Okay, okay. Frage Nummer 5. Es war mir drin auf einmal geworden, ne? Frage Nummer 5. Die Nummer 13. Die Nummer 13. Warum haben wir eigentlich nur Sexfragen geschickt <lacht> gekriegt? Die ist keine Sexfrage oh, jetzt hier. Oh, langweilig. Nummer 13. Ich bin noch nie in meinem Leben schwarz gefahren. Oder bin ich schon mal in meinem Leben schwarz gefahren? Habe ich. Hab ich auch. <lacht> Kommt jetzt die BVG und äh, verknackt uns. Ja, warum werden wir eigentlich von der BVG gesponsert? <lacht> warum ja, Was hier <lacht> los, Leute? Juti, kommen wir zur Frage Nummer, weiß ich nicht, Generator 23. Ach, endlich mal eine Sexfrage. Oh, bitte. Zeit. 23 ist, äh, hast du schon jemals beim Sex den falschen Namen gesagt? Also den einen Geschlechtspartner konnte ich mir noch merken, also <lacht> ja. wirklich. Ja. Ich habe aber tatsächlich mal, Ich hab tatsächlich mal soll ich es erzählen? Ja, tja. das war einmal kurz davor. Oh. Ja, und zwar ähm, wollte ich, ich wollte Vanessa sagen, ja. Ich wollte, es war aber nicht Vanessa. Ich wollte aber Vanessa sagen und habe dann gesagt, oh, war. In dem Moment habe ich es gemerkt und habe dann Wahnsinn gesagt. Ah. Ohne Scheiß. Es Bist war kurz. Wo, woraus so. man ja schließen kann, dass du beim Sex viel redest. Oh, Wahnsinn, bin ich gut. <lacht> ja, na, wieso du nicht? Doch, <lacht> gut. Ich dachte, das ist so. Ja, muss man. Ja. ja Redet sicher. ja sonst keiner mit mir. Wir können unmöglich alle Fragen beantworten, deswegen spielen wir das Spiel nochmal. Kommen wir nämlich jetzt deswegen auch schon zur letzten Frage. Oh. Oh. Oder? Oder? Zusatzmaterial auf Patreon? Deal. Ich habe mir noch nie Körperteile gewaxt. Ach so, ja, das ist jetzt doppelte Verneinung. Ach so. Also ich habe schon, mir wurde schon mal was gewaxt. Okay, dann hast du recht, ich, mir wurde noch nie was gewaxt. Nein? Nein. Noch nie? Noch nie. Nicht mal so aus Spaß? Doch. Nee. Nee, ich lasse mir die rauszupfen. Ach so, Mit nee. einer Pinzette. Ich habe mal Waxing probiert. Wo denn? Äh, am Bauch. Zeig mal. <lacht> <lacht> oh, schade. War schmerzhaft. Ich bin kurz eingeschlafen, was? War schmerzhaft. Ja? Warum, warum hast du denn Waxing ausprobiert? Weil, weil wir so einen Kaltwachsstreifen rumliegen hatten. Und da dachte ich mir, würde ich auch mal ausprobieren. Die schreien immer alle so, wenn sie das machen. Mal sehen, ob es schlimm ist. Ist, ist wirklich schlimm, ja. Schlimm. Oh, Können oder? wir eigentlich mal machen finde ich, als Challenge. Der Verlierer kriegt einmal sein Bein nee. mit so einem Kaltwachsstreich. Andere Stelle. <lacht> ja, wenn ihr das Spiel von uns sehen wollt, dass wir uns intime Körperstellen entwachsen lassen, dann müsst ihr hier drunter kommentieren. Außerdem müsst ihr dem ganzen Video ein Like geben. Ihr müsst uns abonnieren. Und die kleine Glocke aktivieren. Das wäre ja super. Außerdem könnt ihr mal auf Patreon vorbeischauen und äh, euch das Zusatzmaterial angucken mit ein paar mehr Fragen noch vielleicht. Genau, und in dem Sinne würde ich sagen, küssen wir uns zum Abschied uns wirklich berühmt.